Guten Tag, mein Name ist Mario Pitsch und ich möchte Ihnen heute die Startseite Unite vorstellen, ja, die man unter u9t.github.io äh, finden kann. u9t gesprochen Unite. Diese Seite ist äh, entstanden im Zusammenhang mit einem Artikel dem, im äh, Mitteilungsblatt des äh, Bundesverbands der Dolmetscher und Übersetzer. Ja, und es soll, wie auch hier beschrieben, eine Startseite sein, die dann zu anderen äh, Titelwiki-Editionen führt. Ja, zum einen eben MDU-Demo, ähm, das schon in den anderen Videos beschrieben wurde, und auch das MDU basis was im äh, Endeffekt ein äh, ja, äh, leeres Titelwiki ist, das nur eine Getting Started Seite enthält. Ja diese Getting Started Seite möchte ich etwas genauer erklären. Zum einen kann man hier den Titel und den Untertitel eintragen, der hier zu sehen ist. Dann den standard titel der angezeigt werden soll, wenn die Seite startet. Das ist Standard für alle empty.html-Wikis, wie sie auch unter tilwiki.com heruntergeladen werden können. Diese Seite enthält aber ein Plugin, das hier mehrere Optionen zusätzlich anbietet. Zum einen, wenn man diese Option aktiviert, wird hier der Home-Button aktiv ausgeschalten, eingeschalten. Dieser Home-Button ist auch unter Tools. Home. Wo ist er? Ah, hier her Tools Home finden hier kann man das ganze auch an, einschalten dann gibt es noch äh, den journal button ja, wo man dann ja, das ganze als äh, aktives menü als globales als globalen menüpunkt aktivieren kann gut das ist einmal das erste relativ einfache funktionen ja, aber ich glaube recht recht sinnvoll um mal schnell zu starten und um einmal zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt. Dann wird immer wieder gefragt in der TeleWiki Diskussionsgruppe, wie man ein Inhaltsverzeichnis erstellt. Es ist zwar relativ einfach, aber hier mit einem Klick ist es noch einfacher. Das heißt, wenn man das hier aktiviert, dann wird eine entsprechende Konfiguration erstellt und ein neuer Inhaltstab hier auch ausgewählt. Ähm, gut, dann erstellen wir einen neuen Titler. Äh, der Standard-Tag für das Inhaltsverzeichnis ist der Inhalt. Ja, dann... Äh, dann wir einfach mal Hallo. Ja, und was man hier noch machen kann, ist eine zweite Option. Das heißt, ich kann ein, äh, einen Menüpunkt beim Titler aktivieren, der sich... Äh, ähm, der New hier heißt. ja, Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, wird ein neuer Titel erstellt, der automatisch mit diesem Text hier getaggt wird. Also Hallo. Ja. Damit braucht man das nicht äh, händisch eingeben. Äh, ein Test. Und was man sieht, es wird hier das Menü automatisch erweitert. Ja, ja das ist äh, das, was der Button macht für das Inhaltsverzeichnis. Ja. Dann wird auch immer wieder gefragt, wie man eine einfache To-Do-Liste erstellt. In dem Fall hier einfach hier klicken, ähm, man bekommt dann einen, äh, einen Übersichtstitler und hier kann ich einen neuen Task erstellen. Ja? Ich sage neuer Task, aber wie man sieht, das Ganze springt da immer wieder hin und her. Das ist nicht, nicht so schön, das heißt, was man eigentlich möchte, ist, dass dieses, diese To-Do-Liste auch hier im globalen Menü auftaucht. Ja. Das heißt, dann habe ich hier ein schönes kleines Menü, wo ich sehr schnell einen neuen Task erstellen kann, die dann als Task äh, getaggt sind und ich kann das Ganze auch mit Drag and Drop sortieren. Ja. Wenn ich dann den Task äh, erledigt habe, klickt man das an und es taucht hier unter Erledigte Tasks auf. Das ist eine sehr einfache äh, To-Do-Liste, aber für manche Dinge äh, absolut ausreichend oder fürs erste absolut ausreichend. Äh, in der Telegee Community gibt es natürlich dann ähm, ausgewachsene äh, Plugins, die sich nur rein mit diesem Thema beschäftigen und als komplette Edition praktisch gesehen werden können. Äh, Links sind in der äh, Videobeschreibung enthalten. Ja, was gibt es noch, äh, wie man sieht? Ist hier ähm, der Tiller-Körper äh, relativ schmal? Das heißt, es gibt dann Einstellungen im Control-Panel, das man auch hier aufwählen kann. Unter äh, Design Theme Tweaks kann ich sagen: Okay, Standardeinstellung ist fixe Story. Ja, das ist der Story drüber. Das hat eine fixe Breite und der Sidebar ähm, hat eine variable Breite. Man kann das aber auch umschalten. Und dann hat der Story drüber äh, praktisch die Variable Seite und äh, die Menüleiste äh, äh, eine fixe Seite. Ja. Damit kann man das Layout relativ einfach erstellen. Ja. Okay, ja die nächsten Schritte gehen dann noch einmal oder weisen dann noch einmal auf das Control Panel hin und so weiter. Das heißt probieren Sie diese Elemente einfach einmal aus. Beziehungsweise werde ich dann noch ein zusätzliches Video machen, wo das noch einmal ein bisschen genauer beschrieben ist. Ja. Gut, das ist es eigentlich soweit zu diesem speziellen Getting Started. Und viel Spaß damit. Mein Name ist Mario Pitsch. Auf Wiedersehen.